Hallo alle zusammen, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Heute üben wir die medizinische Fachsprache. Bereit dafür? Na dann los geht's! Medizinische Fachbegriffe Die Asomnie Die Schlaflosigkeit Die Dermatomykose Die Pilzerkrankung der Haut die Dysplasie, die Fehlbildung, die Fraktur, der Knochenbruch, die Exostose, der Knochenauswuchs, die Gastrektasie, die Magenerweiterung. Die Hepatoptose, die Lebersenkung, die Hyperalgie, die gesteigerte Schmerzempfindung. Die Kephalometrie, die Schädelmessung, die Lipogenese, die Fettentstehung die Logopathie, die Sprachstörung, das Mykotoxin, das Pilzgift, die Myositis, die Muskelentzündung, die Nephrozerose, die Schrumpfniere. die Neurasthenie, die Erschöpfung des Nervensystems, die Oenychophagie, das Nägelkauen, die Polyphagie, die Fresssucht, die Trichoklasie, die Haarbrüchigkeit, die Virus enteritis, die Magendarmgrippe, die Dyspnoe, die Atemnot.